1-0. Da kann ich nie mithalten. Bist du morgens überhaupt an Wahlstück? Klar. Aber wir arbeiten dran. Also ich habe schon hier und da jetzt mal, äh, hat er ein Pferd für mich fertig gemacht. Das war nicht schlecht. Das <lacht> es einfach. läuft, es das läuft nicht so richtig gut für mich. <lacht> <lacht> Die Fragen sind ein bisschen fies. Er kann gar nicht einflechten. Was? Klar. Ich bin gar kein Sänger. Ja, du musst ja kein Sänger sein, um zu gar keinen. Ich sag, Alexa, mach Musik, dann kommt was. Besonders lustig wird, wenn er sagt, Alexa, spiel romantische Musik, weil dann wird es ganz interessant, weil es ist meist meistens nicht ganz so, so das, was ich jetzt unter romantisch... Gehört man nicht auf mich. Nee. Ich glaube, ich. Ja, ich glaube. Ich will auch nicht sagen. Ich glaube, eine Diva haben wir, sind wir nicht. Ja. Aber wenn, wenn einer von uns die größere Diva ist, dann glaube ich in jedem Fall ich, weil eine Diva bist du gar nicht. Es also. ist ja keine Party, die wir uns kennen. <lacht> Trotzdem bin ich ganz, ganz sicher, dass, dieses, <lacht> dass diese Seite <lacht> ja. Alles verraten wir jetzt nicht. Alles verraten wir jetzt nicht. <lacht> <lacht>